Bandless Time, schnell vom Duschen, einfach hier rein, let's go, Bandless Time. Ja Leute, anscheinend ist es soweit, Banless Time ist in the house und ich muss zugeben, ähm, man war verunsichert, ist das fake, ist das nicht fake, hm, ist das nicht eine andere Liste, weil wie immer die deutsche Seite hiegen hinterher, aber Leute, neue Liste, ihr seht es hier, gültig vom 1.12. Das ist ähm, bald. Also es ist bald. Nice. Aber wir wollen sehen, natürlich, was für eine Veränderung haben wir. Denn wir haben ein T0-Format. Und da muss man natürlich was machen. Ich weiß nichts. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder schlecht. Wie viele Hits oder auch nicht. Wir werden es einfach sehen. Wir gehen Stück für Stück durch. Wie immer eine Live-Reaktion hier. Denn auf. Boss angelehnt, muss das Ganze natürlich hier mal sein. So, wir gehen hier weiter und äh, gucken dann einfach mal hier, was hier verboten ist. Vor allem weiter, wir haben nicht mal angefangen. Ähm, jo, ähm, schneiden ist schwierig in einer Live-Reaktion. Dementsprechend gehen wir jetzt hier langsam durch. Ähm, was erwarte ich? Ähm, ich kann es mir sagen, Teishizo? ist natürlich schwer zu hitten, man könnte jetzt alle Ishizu-Karten hitten oder man hittet einfach tier per se, dann ist es die, die äh, Ishizu-Engine zwar immer noch broken, aber man könnte jetzt sagen halt so, ja, okay, die lassen wir halt und packen die in Zukunft in andere Decks rein, Eben nicht mehr Tier-Ishizu, sondern halt dann, keine Ahnung, whatever-Ishizu, ähm, aber wir werden es sehen ähm, und dementsprechend gucken wir das Ganze mal, yay, auch ähm, das ist hier äh, in Live-Zustand und es passiert nicht. Kurios. <lacht> Well, um, maybe ein bisschen zu spät. Um, starke Karte, äh, außer Frage. Spielstarke Karte ist krass gewesen, äh, gerade mit Tierelement äh, zu Euros-Zeiten, also zur Europameisterschaft. Aber, ja, okay, wer bin ich, äh, das zu judgen, dass wir ein bisschen hinterherhängen und das eben nachträglich machen? Egal, weiter geht's. Also, der Hit macht gar nichts, so, ne? Ist, ist, ist halt egal. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Aber ist interessant, ne? Links, äh, es kommt immer mehr Link-Monster drauf. <lacht> immer mehr Link-Monster drauf. So, was haben wir? Chaos-Herrscher immer noch verboten. Äh, richtig, ich habe schon von irgendwelchen Leuten gehört. Ja, Tier Shizu ist ja so broken, da kann man die Chaos-Herrscher auch wieder erlauben lassen. Ja, genau. Wir power creepen einfach alles weiter und egal. Äh, weiter geht's hier. So, okay. Also, Extra Deck scheint hier nichts zu sein. Ähm, ich bin übrigens keiner, der hier jetzt so liest, von wegen. Oh ja. Oh! Mystische Mine verboten! Okay. Und da muss ich ein Statement von meiner Seite aus sagen: äh, Mystische Mine. Aus meiner Sicht eine Karte, die unglaublich dumm und unglaublich broken ist. Ja, das würde ich sofort unterstreichen. Die Karte ist wirklich dumm. Aber ähm, wir haben gelernt, dazu zu lernen, die Karte existiert in der Meta, es ist so, äh, sie gehört dazu, Konami hat, hätte die Karte schon hundertmal bannen sollen, es gab im OCG sogar Stores, die die Karte verboten hatten eine Zeit lang, weil die Karte zu blöd ist. Ähm, also von daher, man hätte das schon viel, viel, viel, viel früher machen können, hat man sich nicht entschieden Dementsprechend dachte man, okay, man muss halt irgendwie ein Main-Out spielen Beziehungsweise zumindest ein Side-Deck-Out haben Es entwickelte sich aber immer mehr dahin, dass es eben wirklich, ähm, ja, dahin ging, dass du ein Main-Out brauchtest Weil immer mehr Leute haben sie Main gespielt Klar, Tier Shizu ähm, kam Mystic-Main theoretisch eben äh, gut outen. Nichtsdestotrotz äh, ist die Karte halt einfach blöd, ne? Und natürlich ist das per se eine sehr unfaire Karte, von daher ist es vollkommen okay, dass die Karte eben jetzt verboten wurde. Aber, ähm, ja, man hatte sich daran gewöhnt, es gehörte dazu. Ja, äh, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so aus meiner Sicht auch, dass wenn du Main in ein Deck etwas packen muss, nur wegen eigener Karte. Wir reden nicht von einem Matchup oder so. Nicht so von wegen, oh, eltlich existiert, dann sollte ich was für Backrow drin haben. Nein, nein, nein, nein, so nicht, sondern ich will nicht gegen Mystic Mind verlieren. Also muss ich ein Main ausspielen. Ist halt schade, man sollte das Deck halt nicht so bauen. Dementsprechend auf jeden Fall äh, zu Recht, ne? Ja, ich glaube, <lacht> damit ist die Liste, egal wie schlecht sie wird, selbst wenn tier format jetzt weiter live bleiben sollte, ist das auf jeden Fall, ähm, ja, eine gute Liste, weil mystic Mind wollten gefühlt alle weg haben. Ist also okay. Finde ich auch cool, ähm, ist jetzt... <lacht> Man muss ja bedenken, es gibt ja Master Duel. Master Duel ist ja ein bisschen gemein verboten. Da vermisst auch keiner die Karte. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass hier sie auch keiner vermissen wird. Egal, machen wir weiter. Weiter geht, weiter geht, weiter geht. Okay, ähm. Nix verboten. Stellen wir uns vor, wir wollen T ihr Shizu hitten. Jetzt Kid Colors verbieten können. Jetzt die Shizu-Karten. Na gut, die Shizu-Karten limitieren. Okay. Okay. Die Field Spell. Okay, also wir haben, wir haben hier diverse Optionen, was man hier machen kann. Ähm, also, ich hätte mich schon gedacht, dass uns das verboten wird noch, aber. Okay, egal, wir machen weiter. Okay, was haben wir? Harold des Orangen Lichts. Ja! Problemkarte erkannt, gehittet. Let's go. Herold Orange Lichts war so unfair in diesem Deck. Weißt du, es ist nicht, dass die irgendwie in deinen Zug spielen können. Es ist auch nicht so, dass die 5000 Karten bilden. Nein, Herold Orange Lichts war das Problem. Dumm nur, dass das viele gar nicht gespielt haben. Ähm, ja, also komplett am Ziel vorbei. Ähm. Ist stark mit Ishizu. Ist aber auch ein Brick manchmal. Viele haben die gecuttet, weil es ein Brick war. Begründung war, Herold ist alleine nicht alive. Wenn, ist krass, aber brauchst du nicht zwingend. Dementsprechend, äh, ja, cutten wir den Herold. Weil er halt eben auch alleine nichts macht. Ähm, stark. Jetzt brauchst du nicht cutten. Jetzt ist er halt generell einfach nicht im Deck. Okay, well. Äh, unnützer Hit. Also verändert nichts an Tier Ishizu. Weiter geht's. Also das ist schon ein komplett unnötiger Hit. Also komplett unnötiger Hit. Weiter geht's astro zauberer sehe ich hier noch. Ähm, Omega sehe ich hier. Ist auch ganz nett. Okay. <lacht> Warte, wir sind schon bei Zauberkarten, ne? Oh mein Gott. Nichts gehittet. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Nein, kommen. Well. <lacht> nichts limitiert. Ich meine, wir haben das Problem erkannt und gewandt. Da kann jetzt halt nichts mehr kommen. Kurios <lacht> und Herold waren das Problem? Definitiv waren das die Problemkarten des Formats. Okay, Mystic Mine, wie gesagt. Es ist eine gute Liste, weil Mystic Mine. Okay, aber wir haben hier was anscheinend, äh, was neu, äh, halt limitiert ist. LOL. Okay, Liedervögel. Ähm, well, Utopia, widerrufbar. Ähm, klar, also klar, im Tier 0 Format Mantos Deck auch nichts. Klar, ähm, kannst du, kannst halt, äh, ja, ist halt egal, du mit Liedervögeln was baust oder, ähm, wieder Dings, äh, Liedervögel, Triple Gate, juckt halt nicht, ist halt nicht stark genug, ne, die machen zu wenig, die Elements macht halt viel mehr, okay, ne, verstehe ich von der Logik her, aber, ja doch, komm man ruhig machen, ist okay, ist fein. äh, hä, oha, oha, okay, ähm, okay, okay, äh, ja, komm, wir machen, Okay, da ist wirklich viel. Sternritter! Wartet. Entschuldigung. Sternenritter. Ich bin allergisch gegen schlechte Bandlisten. Ähm, Sternritter? Von 0 auf 3? Well, okay, uh, let's go. Ähm, kann man machen. Kann man. Kann, ja, ne, ich meine, jetzt ich dran Infinity ist jetzt nicht so strong. Ähm, I mean, it's it's okay. Dimensionsriss. Boah. Machen die das jetzt wirklich das? Makrokosmos auf 3? Machen die das jetzt wirklich? Machen die es so? Ja, also Tier-Elements ist, ist schon ein gutes Deck. Ja, ja. Äh, wir, wir können ja einfach den Herald und Kurios äh, hinten. Und dann äh, machen wir einfach, weil die Decks immer noch keine Chance haben, Dimensionsriss auf 3 und Makrokosmos auf 3. Ich meine, wenn die anfangen und der Gegner vielleicht nicht mit äh, Hafnis irgendwie gut trifft, äh, dann hat er ja ähm, noch Makrokosmos, dass er Gegner nicht spielen kann oder was. <lacht> Also, ich verstehe. Also. Okay. Tanky auf 3. Alter, also ey, let's, let's fetz, sag ich nur. Und äh, Metaversum. Klar, Mystic Mine war das Problem äh, an sich dafür. Kann natürlich auf 3 zurück. Okay. Ja, so also Makrokosmos Dimensionsriss gefällt mir jetzt nicht so, macht Anti-Deck stärker. Ähm, Shifter, ist, jeder hat Shifter. Okay, gegen Shifter gibt es nicht so viele Karten wie gegen Dimensionsriss und Fair enough. Ähm, kannst Lightning Storm haben, da äh, Twin Twister, hast du nicht gesehen, gegen die Karten spielen, ist okay. Ähm, ja, für äh, der ja lustig. Anti-Deck äh, ist incoming. Äh, pff, Aber. Ja, also, also Tier-Elements ist jetzt nicht so das Problem, würde ich behaupten. Also ich glaube, das Problem ist schon der Herald gewesen. Ja, hey, Leute, da fehlen mir einfach die Worte. Ja, gut. Also ist halt wirklich bescheuert. Also kannst du nicht ausdenken. Kannst du nicht ausdenken. Ja, okay. Zusammenfassung. Es ist eine gute Liste, weil Mystic Mine drauf ist. Aber wenn man das jetzt mal ausnimmt von Mystic Mine, es ist eine absolut miserable äh, Liste. Äh, es packt äh, zu spät Probleme an. Ähm, beziehungsweise gar keine Probleme. Ja, Herold, ja, krass. Äh, das ist genauso mit Eva gewesen. Ich glaube, Eva ist da auf zwei gegangen. Man hat nur noch eingespielt, okay, dann wurde es verboten, das war richtig, aber das ist noch so eine andere Thematik, weil Eva halt viel mehr gemacht hat fürs Deck, aber Herold war halt more, also ist einfach halt more, also es ist halt nicht, dass das das Deck krass gemacht hat, das Deck war an sich krass und Herold war halt einfach one option more, ist okay, also wie gesagt und ja, also ich meine mir ist ja nicht passiert, ne, worüber wollen wir reden hier? Kurios, zu spät und ja, jetzt halt irrelevant, aber ist gut, wirklich, ich wirklich gut, weil die Karte wird immer wieder ein Problem sein. Fair halt mein halt gut. Äh, Orang, useless, äh, juckt halt nicht. Äh, Liedervögel kann zurück wegen Power Creep, ähm, finde ich nett finde ich nett äh, wird sicherlich den einen oder anderen geben in der Combo mal wo das dann halt abused wird ist okay aber ist halt nur ein Kombi Piece Element dann äh, ist am Ende dann halt äh, nur ein ja Combo Element halt wie gesagt mehr demissionsres Makrokosmos ist okay kann man machen man wird sehen wie sich das etabliert Tanky Well Let's Go es gibt halt kein Top Tier Deck was die Karte spielt vom -E hier aus und Metaversum halt wegen Mystic mein groß und ganzen wie gesagt nochmal letzte Zusammenfassung Gute Liste wegen Mystic Mind, schlechte Liste, weil insgesamt gar kein Problem angefasst wurde. Ähm, Mine ist gerade auch nicht so sehr das Problem, das Mine war, also wirklich zu EM-Zeiten, Europameisterschaft, viel krasseres Problem mit Beat, Cop und Mystic Mind. Das war, also ich, will, also. das Video wird komplett nicht mehr monetarisiert, wenn ich jetzt hier alles ausspreche, was das war. Dementsprechend, ja, too late. Too late, too late, too late. Aber ähm, ich will mich nicht beschweren, weil es ist eine Liste. Weil ganz ehrlich, ich dachte wirklich, ähm, es kommt keine Liste mehr dieses Jahr. Wir haben doch noch eine Liste bekommen. Sie ist echt nur meh. Also ja, Ey, Leute, Tier Shizu ist weiter Top Tier. Wir ähm, Willkommen im Tier 0 Format. Wird wohl so bleiben. Neue Sets werden noch kommen. Vielleicht werden eine oder eine Karte etabliert. Vielleicht ist eine oder eine Deck in Zukunft noch eine Chance. Aber letzten Endes, äh, ja, es ist wie es ist. Tier Shizu lernt euch das Deck kennen äh, oder holt es euch. Es war ja mal so, ah, soll ich mir das holen? Es wird Eve gebannt. Äh, ne, Leute, es wird nicht gebannt. Ähm, viel Spaß beim Spielen. Das kann ich nur abschließend sagen. Ähm, ich persönlich selber jetzt von der Liste. Ich wiederhole mich hier ständig, aber ich muss nochmal sagen, ich finde die Liste okay. Ah, ich habe keine erwartet Musik mein Gebannt ist okay. Wir, was haben wir erwartet? Ganz ehrlich, was haben wir erwartet? Es, war, es ist viel zu früh, um Ishizu zu hitten. Es war zu früh. Ja, g elements hätte man hitten können. So ein bisschen Consistency-mäßig, aber. Ja, gut. Gar nichts. Nehmen wir hin. Wir müssen damit leben. Das ist nämlich das. Die vielen Leute regen sich einfach auf. Wir müssen damit leben. Und das ist es. Also, Leute, wir spielen jetzt eben mit dieser Liste. Ist okay, wir werden sehen, was ein Problem ist. <lacht> Wissen wir jetzt schon, aber egal. Und dann wird die nächste Liste hoffentlich dann wenigstens die Probleme angehen. Jetzt wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Abend, weil das Video kommt auf jeden Fall jetzt heute Abend online. Ähm, und dann natürlich dann auch viel Spaß beim Duellieren, auch im Tier Zero Format.